die Stellschrauben zum Kundenherz, das sind ja die, die ich Ihnen gezeigt habe. Da könnte man jetzt sagen, ja, man muss ja die alle nur hochregeln, dann ist alles super. Also viel Marketing, viel Vertrieb, gute Ausbildung für die Vertriebler, ich kümmere mich um die besten Bezahlmöglichkeiten und, und, und. Ja, kann man machen, aber das Problem ist, der Regler kostet Geld. Ist er weit oben, kostet es viel Geld. Und die Kunst ist es sozusagen, ihn dahin zu stellen, wo, man, wo es gerade gut funktioniert, ohne dass man zu viel Geld ausgibt. Und... Ich, ich empfehle Ihnen, werden Sie zum Dirigenten Ihrer Kundenbeziehung. Überlegen Sie mal, an welchen Stellen muss ich regeln. Und diese Regelungen sind, egal, ich betreue, ich sage immer, ich betreue alle Unternehmen, die Kunden haben. Das schränkt mich wirklich ein. Ich arbeite nur nicht für Waffenhersteller und Drogenlieferanten, ansonsten für relativ viele. Äh, egal welche Branche, diese Einstellungen sind immer anders. Es hängt vom Unternehmen ab, wie lange gibt es die schon, wie ist der Wettbewerb. Man muss halt immer genau schauen, pass auf, da lohnt sich Investition an der Stelle nicht. Und... Äh, da muss man halt immer schauen. Also Sie müssen halt einfach gucken, wie sind Ihre Einstellungen im Unternehmen, damit Sie es hinbekommen. Kann ich Ihnen gerne bei helfen. Rufen Sie mich an.